Wer zuerst Diaz findet, ist cooler. Einverstanden. Okay. Oh, Diaz! <lacht> oh, scheiße. Ich bin cool. In den Fuß einstechen. Oh, ich, ich habe einen Spawner gefunden. Noch ein Spawner? What the fuck? Willkommen zum vierten Tag des krass epischen Team Wars. Ähm, hi, <lacht> <sister>. <lacht> hier geht es die Server rein. Rein doch. So. Fuck, wieder falsch stehen. Wir waren in der Höhle. Ja. Und ich habe kein Essen mehr. Ich habe ein bisschen Essen. Warte, komm her. Komm her. Hier geht's hier jetzt runter. Äh bei mir jetzt Lava. Pech für dich. Ähm ja, ich hab ich Chill, Warte Ich habe hier. Warte. Chill, warte, für dich hier. Geht ich gebe dir den Herz, okay? Darf ich dir mein Herz geben? Mach. Oha. Der ist nicht. mein Herz, aber das Wundersee. Ich, ich bin Pirat, okay? Ist es nicht unnötig, das Ding eigentlich? Klar, es ist ein Gl Glücksbringer. Oh. <lacht> oh Gott, ich nicht Aber siehst du, das ist das geile Feature, das verbrennt einfach nicht. Also. also, ich würde sagen, wenn ich hier runter steppe, einmal rechts, dann links, dann bekomme ich Dias. Und? Ich bin noch in meinem Gang auf Richtung geradeaus. Okay. Also heute ist die große <lacht> Farming-Folge. Okay, Digga. Okay, äh, nee, leider nicht, aber es ging wirklich ganz krass nach links, nach rechts. Tatsächlich. Also es hat krass gepasst. Kommst du? Äh, ich fang Junge, <lacht> ich baller kurz mein Essen nicht kurz durch. Kurz. Das klingt ich falsch. Essen nicht so. Ich höre ich einen, einen Stock runter, Skelett. Ne? Du siehst es, was ich meine dann. Ja, so in der Art. Hui. Let's get ready to die. <lacht> okay, <lacht> ist das ist, glaube ich, ein bisschen zu ernst genommen, kann es sein? Ja, ja. Im Alp, wir zu so ernst, ne? Weil Ich habe auch zu genommen, dass ich immun gegen Corona bin und jetzt, ja, was soll ich sagen? Hm. Ja, ist es das erste Mal Corona, ja, oder? Ja. Jetzt Go Willkommen, Club. Also ich hatte noch gar kein Corona. Ich bin geimpft. Trotzdem. Ich war vor lange nicht geimpft, ich bin erst ja seit Oktober, also, also seit November vollständig geimpft. Ähm, ich bin... gar nicht. Ich wollte sagen ja. Scheiße Impfgegner, wir müssen ihn in, eliminieren. Nee, das ist nicht <lacht> nicht. Obwohl, Ach, Obwohl so nee, diese, hab, diese die Demos sind schon, schon geil. Schon Impfungen, aber ich habe keine Corona Impfung, weil ich bin ja genesen, weißt du? Mhm. Und vorher war ich halt gesund. <lacht> Gutes Argument, ne? Mhm. Ich war gestern so McKis. Ähm oh. ja, und äh, deren äh, Hygienekonzept-Logik ist so smart. Smart? Ja, du kommst rein, sind sie drei? Sind sie dreimal geimpft? Mein Schäfer sagt, ja, und er zeigt, zeigt den Impfpass, juckt ihm nicht, fragt mal, bist du dreimal geimpft? Er sagt, ja, er sagt Ausweis. Denkt sich okay, yeah. halt Ausweis, okay? Dann komme ich, fragt er, yo, bist du dreimal drei geimpft? Ich sag, äh, nee, aber zweimal. Der so, der so, ja, so, ja Dings äh, wann wann war letzte letzte Impfung weil es geht nur drei äh, äh, gültig maximal drei Monate der mir so heavy also du bist du darfst in Mackis wenn du unter zwei Monate äh, wenn du unter drei Monate doppelt geimpft bist okay dann darfst du rein wenn du wenn du und äh, boostern kannst du dich erst sechs Monate nach der Impfung das heißt das heißt zwischen, zwischen, der, zwischen dem vierten zwischen dem fünf, äh, vierten und dem sechsten Monat darfst du nicht mehr in Mackis rein ja, dann wer ist da auch noch Mac? Es ist einfach Mac Drive mit dem dann, dann bin und ich, Dann bin ich einfach, Digga, zu KFC gefahren, klippelte da weiter und da hat sie nicht gejuckt. Haben mir einfach den äh, Dingsausweis gezeigt und fertig. Cool, ich hab mein erstes Zertifikat. Was hast du dein Zertifikat? Was? Ich mein erstes Zertifikat jetzt. Das wäre? Ja, Corona-Zertifikat, du Schwanz. Mhm. Ich hab heute übrigens meinen scheiß Ersthilfe-Kurs endlich mal bekommen. Nach drei Monaten von der Schule. Was soll man deine ne Pummelkarte bekommen? Ah scheiße, die kriege ich noch. Dauert noch ein bisschen noch. PSA. Wie äh, BGS. S S Qualität. Was? BGS, PSA, ah, ja. die nicht drauf. genommen. Warum überhaupt? Ähm... Nein, nein, ich glaube irgendwie, weil... Nimm keine deutsche Karten. Ah ja, das stimmt. Hätte ich dir auch sagen können. Stimmt, deutsche, deutsche Karten, die Menschen kauft deutsche Karten. -brand. Deutsche Karten. Also, du bist immer noch oben. Nein, ich bin eventuell unten. Und mich verfolgt gerade ein Krepar. Krepar, Amigo. Der ist jetzt tot. Amigo? Wer zuerst Diaz findet, ist cooler. Einverstanden. Okay. Das Piratus, okay. du hast Diaz gefunden. Was? Mich raten, du hast Diaz gefunden, oder? Nee, hab ich wirklich nicht. Aber es ist episches Battle, weißt du? Okay. Der Verlierer muss fünf Gifte Zaps geben, Kappa. Klar, bist du lustig. Ja, wir machen jetzt die Dia Wars, Alter. Oh, Dias! Oh, Scheiße. Ich bin cool. Nee, du Und. Cooler. Das ist ein Unterschied. Ja, ich bin cooler als cool. Du bist cool, aber ich bin cooler. True. ist Mann, ist so cringe. Oh, Kindergarten. Ich bin cool. Du bist. Cooler. Homosexuell. Du weißt nicht, damals dieses ähm ich bin cool, du bist. Du bist? Hm, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, Janis Was? Wir haben, das <lacht> Was? Die haben ja. Was? Nicht größere Höhlen? Ja. Das so schmale Scheiße hier. Also bei mir geht's einigermaßen also. Ich habe ja recht breite Gänge. Breites Becken, Aller. Breites Becken, Aller, wahrscheinlich. <lacht> wow, wie viel Diers hattest du eigentlich? Eins. Wow. Aber ich hab trotzdem einen gefunden. Außer ist es nur halb so cool wie cooler. Warum? Ja, weil es nur ein ist. jetzt wird doppelt so krass Don't tell me what do do Ich hab dich eh verloren ne oh, ich, ich bin jetzt alleine Same Allah Gutes Team ne ja klar. Split sich in der Höhle einfach random okay? auf Ja Und wenn, wenn, wenn wir was sagen, dann sagen wir einfach ja Timer mhm. Timer halt Ich habe ja ich kann gut meinen Timer einfach kurz löschen ja, Die <lacht> können doch cool. nachschauen ja. ja, Jonas kann und ich glaube. René glaube auch. Jonas spielt nicht mit René, der... Wir, der wir dem führt. Okay. Bin damit einfach schon. <lacht> ah! Aua, ich habe gerade einen Krampf in der Wade. Geil. Hatte ich jetzt im Stream, Junge? Ich bin fast gestorben. Oh, mein erster Krampf war bei meinen Großeltern. Ich bin aufgewacht habe einen fetten Krampf bekommen. Meine Oma, so, was müssen wir, was, was müssen wir machen? Meine Oma, äh, Dings, so, meine, meine Oma, kommt so her. Meine Oma, so, ja, was soll man machen, ne? Äh, komm, meine Oma, so, ich hatte so, ich hab ne Idee, lass die mir Na Nadel in den Fuß einstechen. Oh, ich, ich hab es Spawner gefunden. Meine Oma, Oma wollte mir einfach ne einen Scheiß-Nadel einen Scheiß in mein Bein einstechen. Deine Oma krank? russland halt Ja, ne Nadel in dein Bein. Äh Fuß, Fuß in die Warte Und das ist halt so, so ein Spann Und von meint halt so nee ich geb so einen Trick Ja muss man einfach aufstehen und seine Beine richtig krass strecken Noch ein Spawner, what the fuck? It's raining Spawner Halleluja, it's raining XP Komm, gib mir die uh. Ich, hör, ich hör dich. Ja. Oh, ja Oh, Knockback, Knockback Buch, das ist gut Kannst du auch Ärzte mitnehmen? Knockback 1. Der Schwanzjan. Ich hab Knockback 1. Im Maul. Knockback. Jo, das ist wirklich groß hier. Ui, ui, Wo bist du jetzt Sexy Boy. Wo bist du jetzt hingelaufen? gelaufen? Woohoo, what the fuck. What the hey, fuck? Das hast du gar nicht gesehen, ne? Hä, hey, warst du was bei mir? Jo, bei dir. Hey, wo? Bei dir. Ja, wo, hä? Hey. Es ist so groß, ich finde den Rückweg nicht mehr. Ich hab hier so, so eine kleine Cave hier gerade. Ich bin übel groß jetzt unterwegs. Warst du nicht irgendwie so, sag ich, über mir so ein bisschen? Hast du gehört? Ja. Komm hierher. Fuck, wo warst du? Ich bin bei dir, hier entlang. Lang. Ja, nee. Ja, ich habe ein bisschen weiter über dir. Bin ich von hier gekommen bei dir? Sei, sei, sei, sei, sei, se. Ah, ich warte, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Bleib stehen. Ich grabe mich zu dir. Ey Wasser. Erde. Hallo. alle. me. sollt ihr mich am schwimmen. Ey, don't! Er hat getötet, guck dir Don Donny, dann Trap. macht er Fahrt Donny Trap. Komm! Komm! Ja. Die, die. Radikale Islamisierung! Junge <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Radikale Islamisierung! Boom. Oh, let's go! Welche Richtung gehen wir? Hier runter! Will ich geilen, die jetzt mir in den Ohr stecken. Alle dünner buden fallen, heben ihre Hände nach hoch nach hoch. Ja, eine dünne Bodenfläche, mir ihre Hände nach hoch. Nach hoch. Ja. Yeah. Du bist groß hier, ne? Mhm. Mm oh, Just like cool. my nuts. ich sehe diamonds. Diamonds. Oh, diamonds, but only oh, one. Aber. Ja, hier kommt vermehrt nur ein. Ah, Junge, Krampf hör auf, ich schlag dir gleich die Fresse ein. Ja, das ist das Problem an der neuen Version, finde ich. Ich finde da nicht so große Quellen, wie die Leute mir sagen. Ey, neue Version ist krass. Äh, ich hab, ich hab, ich hab Dings gefunden. Dias? Cave. Ne Äh, ja, mein Chef, mein Chef. Ich hab gedacht, wir gehen weiter runter in die Richtung, wo ich gegangen bin. Nochmal Dias, let's go. Nochmal Dias! Anderer Trip. Hä? Was geht, hat er ja? Hä? Dias gerade gefunden. Ja, ertrucken ist ein anderer Trip. Äh. Ja. Das ist fake. Wenn wir noch, ja, ja, manchmal bebackt es rum. Vielleicht programmiert, wer gemacht? Ja, ich ja, bin bis wieder rausgekickt. Wann, wir haben wir, wann, wann haben wir eigentlich angefangen? 12 Minuten, weniger. Okay, dann haben wir noch 7 Minuten circa. Wer hat das geprogrammiert? Tom. Warum bin ich mich enttäuscht? Ja, wir hätten echt kaum Zeit, Digga. Ja, doch klar, drei Monate, das Ja, aber das Plugin meine ich. Tja. Wir haben, basically, wir haben basically an dem Tag, wo es online kommt, erst angefangen am Plugin zu arbeiten. Ja, schlechte Arbeit. Er hat keinen Zeit gehabt, ich habe keinen Zeit gehabt. Ja, schlecht geplant. Ich habe vier Dias, vielleicht fünf Dias. Ich bin jetzt auch in der Dings. Ich oh, ich habe noch Dings. mehr Dias. Ich bin jetzt auch in der Cave, ne? Der Inderfinder. Der Enderschänder. Übrigens, ich hab dich jetzt Modmix als ender an dings äh, umbenannt. Damit ich, wenn ich dich äh, äh, anschreibe, immer ra rauskommt, immer rauskommt Ender-Crank aka ender Modmix? Ja. Gibt's nicht mehr. Ey, Spawner. Nochmal? Ja, Zombie-Spawner. Noch ein Goldapfel. Let's go. Wir haben echt die gute Cave. Digga, wieso fahren wir? Aber wir müssen eh nicht mehr frei. Das stimmt, alle einfach so. Ja, wir, wir warten einfach auf die natürliche Selektion Wir warten, wir warten auf, die, auf die natürliche Sele Selektion Ach, Schluss, ist das jetzt schon René gegen uns, ne? Ich seh's einfach Ich geh mal in die Cave bissel. Nee, ich bin doch jetzt auch gerade in Dings drin, geh mir Ey, ey, Dings, äh, Mein Chef mein ich Ja, da bin ich auch drin, ne? <lacht> War das gleich ein Lachen oder war das ein einfach kribbeliges Husten? Das war gerade ein Lachen, mit kribbeligen Husten gemischt. Okay. Es war ein Lachen in der Art von einem Husten. Es war ein Lachen in der Art von einem Halsmaul. Die finde so witzig, ich hab so eine Lehrerin, die ist so richtige Raucherin und wenn die lacht, Junge, man hört so richtig einfach ihre Aids aus der Lunge raussprießen. Raus ich wie das Teer rauskommt. <lacht> ja, Junge, die kann, die, wenn die hustet, kommt einfach Asphalt raus. Ja, hm, kann's gleich Bohnen machen. Ich hab 8 Dias. Ich hab Style ja, und das Geld. Machen. Yep. Kiste. Mit Kohle. Yay. Lass uns ein machen. Hier ich die ich uns gleich mal ab. Äh, ja, yep, wenn wir nachher das... mit yes, let's go. Sim, ein sim, ein oder? Ich bin übrigens gar kein 1,60 mehr. So. <lacht> ich bin kein 1,65 mehr, ne? Sondern? 1,60? <lacht> geschrumpft! Boah, was, du bist mit 5 cm geschrumpft?! Nein, hey, ich bin 5 cm gewachsen. Hä? 1,70. Seit wann? Trotzdem bin ich größer als du. Pech. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem. Obwohl ich klein bin, bin ich trotzdem größer als du. Ja? Ja, die Schweiz sind einfach klein. Du Bist klein? Wie 1... 1,75. Wallah, Willa, ich, über, ich überhole dich noch ne? Der trau einfach. <lacht> Wenn der Wachstumschub mit Ende 30 kickt. <lacht> ein, ein, eine Legende besagt, ein wildes Ender wächst zwei Jahre länger. <lacht> ein wildes Ender. Wächst zwei Jahre länger. Hat der Arzt wirklich gesagt. Mhm. Und hat dabei <lacht> dich noch bei deiner Minecraft Game Attack genannt? Ja, klar, von wo kommt sonst der name Imagine irgendwann mal so im Multi, im, im metaverse und dann die sagen die, sagen, die sagen, Gamer-Attack und sagen du hast Krebs. XXMILFANTA 96187 sie haben Krebs. <lacht> Schädig, Junge. Gamer-Attack. Dann brauchst doch so Xbox Live, Digger, damit, damit du einen Arzt hören kannst, was er für eine Diagnose für dich hat. Das war gerade AIDS aus dem, Haus. Aus dem Arsch. Ey, diese Caves, die sind so ver äh, mein Chef, sind so verwirrend. Oh, ich habe eine Eisenpicke bekommen, danke. Hm, bitte. Gern geschehen. No problem. Joe. Wir, uns ja noch wieder finden, ne? äh, wir haben nicht mehr lange Zeit. Ist nicht so schlimm, ey. Ey, doch, es wäre eine Schuppenvolle, wenn wir uns finden würden Äh, ja, ich sehe deinen Namen. Dias? Zum Glück bin ich gerade zurückgelaufen, und habe Dias gerade gefunden mhm. Warte mal mhm. Oh, da geht's runter Oh, da war ich schon Hallo Creeper Ui, ich weiß wo du bist, Habt ich bist du über mir? Unter dir Unter mir Ich deinen Namen no aber nicht Warte! Ah doch! Ey! Oh. Wie Dank viel Dias hast du? Ah, zwei! Ich hab'n elf! Zwei brauchen wir safe für Dings! du so, ein Leder? Ich hab's vorhin weggeworfen! Ich hab Bücher aber! Ein Buch? Drei! reicht, wir können Themen machen! Ja, nun, wo bist du jetzt schon wieder? Hin? Äh, ich bin da, wo wir gerade waren, also halt ein bisschen weitergelau weitergelaufen! Boah Gott, Labels App. Ich hab Labels Lay Wie Wir verlassen Labels Lazuli. Was? Ich verlasse von dem blauen das blauen Zeug. Ich hab Block dupliziert. Schade, dass es kein Diablock ist. Tsk. Ja, nee, die kommen da nicht durch. Ich hab eine fette Trap gebaut, Alter. Wo bist du? Kannst du mal her? Ja. Siehst du hier einen Block? Wahrscheinlich wegen den Dingern, schau. Ne, ne, ne, ne, nee. der kommt. Siehst du? Ist. Nein, nein, weiß, es, was ist, was ist, was es was ist, ist wegen. Wegen den hier, wegen den Rails, glaube ich. Okay. Siehst nein, du? du ist wegen Rails. Oh, fuck. You're not smart, you're pock. Okay, wir müssen langsam uns immer beeilen. Ähm. Ja, ich würde gerne Dings noch eigentlich craften, ne? Ja, so Crafting Table? Ja. Oh Ja, wir haben noch, wir haben noch Okay Die Aufnahme ist ja nicht mal 20 Minuten echt Scheiße, Alter, what the fuck Hast du hier auch gekickt? Hier Was Star hier? Okay Ähm Verkriegen die Scheiße nochmal, also, zack Zack, zack ich nicht, sie dann Ähm hier. Nee, andersrum, hier idiot. Habs ich hab's gedroppt. Ui. Ui, jetzt haben wir jetzt sogar noch ein Thumbnail. <lacht> <lacht> <lacht> smart. Ja klar, smart, Junge. Ja, lass uns hier einbauen. Warte. Noch schnell was einschmelzen. Jetzt hab ich hier Redstone. Ich, ich craft mir notfalls weiter noch ein... ein Eisenschwert, falls ja uns jemand hier sieht. Klatschen, klatschen. Klatschi, klatschi. Dann lass hier zumachen, Mauer. Den richtigen Block hier. Ist ja auch hier richtig so. Ich mach ich, Seite. Ich mache auch mal kurz eine Dierpickel. Ah. Ja, und hier alles Eisenschwert. Rein. Warte mal. Ich mache mal kurz einen Mülleimer. Ähm, das hier so. weg. Das hier hin. Wo? Brauch äh, ein Eisenpickel, oder? Äh, nee. Nicht mehr? Ich hab Okay, ich habe noch einen Eisenpickel noch hier rumliegen. Ja, ich hab. Ich hab auch ich soll, soll ich ein mit Dogback machen? Nee. Ich habe halt Dogback. Ah, Envil wäre noch gut. Envil wäre noch gut. Ja, wir haben jetzt keine Zeit mehr, es ist vorbei. Okay, warte. Eine Tabelle sortieren. Ähm, sagen, wir könnten jetzt eigentlich eventuell in den durch langsam gehen, oder? Nee noch nicht. Ich hab auch sechs oh, Dias. Ich hab auch sechs Dias. keine Full Dias sind, dann zu gehen Ja, ich hab drei goldene so, Äpfel auf jeden Fall. raus, ne? Wir haben, wir haben Zeit. Gut, Freunde. Ähm, ich würde mal sagen, das war's. Wir leben. The World Behind. Ich hoffe. Oh mein Gott, meine Arme ist hier ein bisschen rot. Äh, euch hat diese diesmal endlich mal eine produktive Folge äh, sehr gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Ähm. Folgen gerne überall. Folgt allen Teilnehmern, die noch drin sind, das Projekt einigermaßen ernst nehmen. Ähm, <lacht> ähm, checkt gerne sagt unseren Podcast aus, aber dann kommen die lasst gerne 5 Sterne auf Spotify da. Maybe machen wir es ein bisschen anders als ein bisschen professioneller, maybe das ganze Podcast-Thema. Und ähm, ja. Folgt uns doch auf Twitch. Da bin ich aktiver als auf YouTube. Und oh. äh, ja. Uh, ja, wir sehen ja dann morgen, wenn es wieder heißt. Minecraft Team der Wars der, Giganten. der Kampf, der spasten. Oh, ähm, Anna Craig, Donny versus und Skelett. Ja, basically, ja. Uh, ja, gut. Tschüss. Oh. <lacht> ich hab kurz Gast-Sound gemacht. <lacht> One faction no more, one cast, eh? Can I'm a one number, thought no more, laffey? Hell and one number, SM and Jitson I'm a cut the sword no more, love no